Würden Sie sich von jemandem beraten lassen, der die einfachsten Zahlen schon nicht richtig darstellt? Und zwar, ich spreche vom Energieausweis und es geht darum, dass dem Kunden eine Luftwärmepumpe angeboten wird, dass er die einbauen soll, nachdem er heute eine Ölheizung hat und dieses Haus erstmal gebraucht gekauft hat. Und dieser Kunde hat natürlich über den Tellerrand hinaus gedacht hat mich angesprochen, mich kennengelernt über YouTube, wie die meisten und hat heute mit mir das Planungsgespräch durchgezogen, wo wir festgestellt haben, dass die Luftwärmepumpe überhaupt keine Chance hat, mit diesem Haus in der Substanz überhaupt eine Wärme reinzubringen, dass das Haus warm wird. Das ist Fakt. Und das von einer Gesellschaft, die ganz groß wirbt und ganz groß alles betrachtet und so weiter. Nein, im Energieausweis ist nur die Luftwärmepumpe und vielleicht die Solewärmepumpe anzuklicken, dass man die als Alternative reinkriegt. Es steht nichts davon, wie man die Substanz des Hauses vernünftig mit vernünftigen Kosten ändert, sodass der Wärmebedarf geringer wird. Es steht nichts davon drin, wie der Wärmebedarf runtergehen wird, sondern der Kunde hat mir erzählt, der Energieberater war 20 Minuten da und dann war er schon wieder weg, hat ein paar Zahlen erfragt und das war's dann. So kann man keine Beratung machen und wenn dort in diesem Land, wo ich hohen Respekt habe, weil dort normalerweise alles perfekt funktioniert, wenn so in diesem deutschsprachigen Bereich, wenn so gearbeitet wird, was Energie angeht, dann können Sie die ganze Energiewende in die Tonne werfen. Weil da werden Sie nicht weiterkommen, weil Sie kommen von dem Regen in die Traufe, weil Sie das Falsche anzeigen, weil Sie das Falsche anbieten und nicht genug ins Detail gehen. Sie wollen das sehen, wie das passiert ist, damit Ihnen das nicht auch passiert? Ich zeige es Ihnen. Das Beispiel holen wir her. Sie verstehen, aus Datenschutz kann ich natürlich nicht das Ganze herzeigen, weil da alles draufsteht vom Kunden und von der Firma, die das ausgeführt hat. Natürlich diese Zeile, wo drin steht, es ist Heizung inklusive Warmwasser mit 24.000 Kilowattstunden. Und dann wird einfach hingegangen, die Energiebezugsfläche heißt das dort. Es gibt auch einen anderen Begriff, der heißt einfach Netto-Wohnfläche und da heißt es dann die Energiekennzahl und die Energiekennzahl wird auch als Heizwärmebedarf betrachtet. Und dieser Heizwärmebedarf, HWB, ist eine Zahl, die hier eben darstellt, wie hoch ist der Energiebedarf in einem Jahr pro Quadratmeter. Abgesehen davon, dass in einem mehrstöckigen Haus dieser Energiebedarf in jedem Raum anders ist, weil... Zur Südseite hin brauche ich weniger Energie, wenn dort die Sonne hinscheint, auch im Winter, als auf der Nordseite. Das leuchtet jedem Kind ein. Und deshalb sind diese Zahlen einfach intensiv zu hinterfragen und mal drüber mit Hausverstand nachzudenken, was das eigentlich aussagt. Oft wird natürlich auch mit solcher HWB-Zahl in mehrstöckigen Häusern geworben und dann stellt man plötzlich fest, wenn man unterm Dach wohnt und das vielleicht noch ein Flachdach ist, dann hat man da überhaupt schlechte Karten. Und wenn man über dem Keller wohnt, hat man ebenfalls schlechte Karten, weil man dort oft kalte Füße hat. Derjenige, der in der Mitte drin irgendwo wohnt, der hat oft gute Karten, weil wenn die drunter heizen und die drüber heizen, ist er wunderbar eingepackt. Aber... Das kann man schon mit dem Hausverstand erkennen, wie der Wärmebedarf einer Wohnung oder eines Raumes wirklich ist. Wenn Ihnen das nicht passieren soll und Sie da ein bisschen reinschnuppern wollen, damit Sie sagen, das kann ich doch ganz einfach lernen, wie das funktioniert, weil das ist nicht schwer, diese ganze Wärmegeschichten. Wie gesagt, Hausverstand, das kleine einmal eins und schon sind wir mittendrin. Und dann biete ich Ihnen an, dass Sie einfach mal ein bisschen reinschnuppern können. Wenn Sie sich zum Beispiel in die Warteliste eintragen, dann bekommen Sie eine Einladung zum nächsten Online-Seminar, das ich an einem Montagabend gebe. Und wenn Sie weitergehen wollen, gibt es ganz einfache Seminare, die online gebucht werden können. Aber zuvor gucken Sie vielleicht erst noch mal die elf Gebote an, denn da kriegen Sie noch mal ein bisschen Information über das Denken denn das Denken ist erstmal der wichtigste Punkt, wie gehe ich mit der Heizung um, wenn ich von einem alten System auf ein neues System rüber will. Das ist der entscheidende Punkt. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung mit dabei sind und sich da ein bisschen weiter informieren wollen und über den Tellerrand hinausgucken wollen. Denn dann treffen Sie die richtige Entscheidung. Ich kann die, Ihre Entscheidung nicht treffen. Sie müssen sie treffen, sodass Sie da wirklich wissen, wo die Kosten hinlaufen. Denn es wird immer mit niedrigen Verbrauchskosten geworben. Aber was muss man denn ausgeben, um zu diesen niedrigen Verbrauchskosten zu kommen? Das ist doch der nächste Punkt und den sollte man bitte ganz genau betrachten. Ich freue mich auf Sie, Ihr Johann Beurer.